hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Schön, dass du wieder da bist. Eine wundervolle Woche liegt jetzt hinter uns. Release mit Ramsim, mit Mitten durch Berlin und dem neuen Lotus Update. Aber die Newswelt hat ebenfalls nicht geschlafen. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt hier direkt durch. Lasst uns mal sehen, was hier die nächste Zeit auf uns wartet. Den Anfang macht der Lotus Simulator. Wie bereits am Donnerstag in den Breaking News berichtet, hat auch Lotus diese Woche ein Update gehabt, wo unter anderem auch die KI-Menschen mit dazugekommen sind. Mehr Infos dazu gibt es aber in den News am Donnerstag. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Tramsim ist endlich da. Entwickler ViewApp und Publisher Aerosoft haben am Donnerstag die neue Simulation Tramsim veröffentlicht. So heißt es auf Steam, erlebe mit Tramsim den modernsten Straßenbahnsimulator, wird mit fotorealistischer Grafik besticht und als ersten Schauplatz die österreichische Hauptstadt Wien in einer bisher nie dagewesenen realität zeigt. Mit einer detailgetreuen Nachbildung der neuen Straßenbahngeneration Wiener Linien Flex City tauchst du in die aufregende Welt der Straßenbahnsimulation ein. Die Fahrdynamik sowie der Sound und der komplette Linienverlauf der Straßenbahnlinie 1 wurden exakt dem Original nachempfunden. Du kannst mit dem Einsteigermodus loslegen sowie Steuerung für Fortgeschrittene aktivieren. Steuere zielsicher durch den Verkehr im ca. 25 Kilometer langen Streckennetz. Besonders Augenmerk liegt auf den hochwertigen Texturen, dem exakten Höhenverlauf und der Gleisgeometrie mit vorbildgerechten Schienen und Weichenmodellen. Wir haben Tramsen bereits einen Tag vor dem Release in einer Beta-Version in einem Livestream als auch am Freitag in der Release-Version inklusive des bis dahin veröffentlichten Updates euch vorgestellt. Die Links packe ich euch unten in. Videobeschreibung mit rein. Das lang Train-Simulator-Addon für die S-Bahn Berlin ist am Donnerstag endlich erschienen. Mit diesem Addon könnt ihr das komplette S25 der S-Bahn Berlin fahren. Dieses Addon, das im Auftrag der Berliner Vereinshistorie S-Bahn e.V. entstand, zeigt den Alltag auf der Berliner S-Bahn, wie er einmal war. Als Zeitpunkt wurde das Jahr der Fußball-WM in Deutschland das Jahr 2006 gewählt. Das passt zwar nicht mit der Tatsache zusammen, dass zu diesem Zeitpunkt bereits alle Altbauzüge aus dem s bahnnetz verschwunden waren und dass alle Aufsichten bis auf einige Ausnahmen von den Bahnhöfen verschwunden waren. Aber es hatte ja auch anders kommen können. Die Zugfahrten werden per Funk- oder Lichtsignal abgefertigt, auf den Bahnsteigen erfolgen ansagen, elf Szenarien, spiegeln mit 12 Stunden Fahrzeit einen Tag bei der Berliner S-Bahn wieder. Ein Tag verteilt über vier Jahreszeiten und unterschiedlichen Wetterlagen mit vielen denkbaren und tatsächlichen Facetten des Betriebs der Berliner S-Bahn. Der mitgelieferte S-Bahn ein Nindenreko der Baureihe 476.3 holt das alte Berlin-S-Bahn-Lied zurück in die Stadt. Das Fahren und vor allem das Bremsen will geübt sein. Der Zug hat eine einlösige Bremse. Die Bremse kann in mehreren Stufen angelegt, aber nur in einer gelöst werden. Das ist eine echte Herausforderung, ein Vollzug von 135 Meter Länge an den Bahnsteig von 145 Meter Länge heranzuzirkeln. Wir haben das neue Addon on Mitte durch Berlin bereits in zwei Livestreams ausgiebig vorgestellt. Und es gibt wieder Neues von Trains im World. TrainSim Germany hat auf seiner Facebook-Seite eine neue s bahn baureihe für TrainSim World 2 angekündigt. Dabei handelt es sich um die DB BR420. Dies sind dreiteilige Elektrotriebzüge und, und die ersten für den S-Bahn-Verkehr in den Wechselstrom-S-Bahn-Netzen gebauten Fahrzeugen. In acht Lieferserien des Herstellers MAN und LHB, heute Allstrom, entstanden zwischen 1969 und 1997 insgesamt 480 Einheiten wobei eine Einheit immer aus drei Wagenteilen besteht. Eingesetzt wurde die 420 er bei der S-Bahn München, Rhein-Main, Rhein-Ruhr, Köln und Stuttgart, wobei sie heutzutage nur noch in München und Köln anzutreffen sind. Ein ET420 ist 67,4 Meter lang und bringt es in die Spitze auf bis zu 120 Kilometer pro Stunde. Diesen S-Bahn-Triebwagen könnt ihr irgendwann dann auch in Trainsim World 2 fahren und neben der BR422 und BR423 auch einen echten Uli steuern. Mehr etwas dazu gibt es auf der Facebook-Seite von TSG, Link ist in der Videobeschreibung. Und Trainsim Germany kündigt äh, folgendes an und zwar hier eine neue Lok für Trainsim World 2. Dabei handelt es sich um die Foslo G6, eine dreiachsigen Dieselhydraulischen Rangierlokomotive des Herstellers Foslo, die ab dem Jahr 2008 gebaut wurden. Mit einer Leistung von 56 kW, Kilowatt, einem Anfahrzugkraft von 194 bis 219 kN und einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km pro Stunde ist diese Lok für die Rangierbetrieb konzipiert worden. Diese Lok könnt ihr irgendwann auch in Trainsam World 2 fahren und spannende Rangierdienste übernehmen. Mehr Infos dazu gibt es auf der Facebook-Seite von TSG. Auch hier ist der Link wieder in der Videobeschreibung. Was erscheint alles zwei Wochen neu? Genau die Roadmap für Trainsam World 2. Die aktuellste Roadmap ist am 27. Oktober erschienen. Viel Neues gibt es nicht. Die, BRB, äh, nee, die DBBR 363 erscheint demnächst und ist auf der Strecke Ruhrsieg Nord einsetzbar. Außerdem kommen die Strecken Great Western Express und Northern Transpennin, Manchester Leeds im nächsten Teil der Preserve Collection. Neuigkeiten in TSW 2 erhaltet ihr selbstverständlich bei uns und jeden Sonntag natürlich in den ÖPNV News. Auch wenn es in letzter Zeit etwas stiller um die badische OMSI um 2 Map äh, Bad Hügelsdorf geworden ist, arbeitet das Entwicklerteam weiter an zahlreichen Optimierungen und Ergänzungen. Aktuell ist nun das neue Update online und die bei Steam verfügbare Version ist nun die 1.4-Version. Es sind neben einigen neuen Chrono-Events auch seine Linienerweiterung der 318 enthalten. Dazu gekommen sind auch die Ortschaften Erlengrund und Bucheneck. Passend zum Update 1.4 ist auch bei YouTube ein Video dazu online. Den Link dahin am Ende der News. Nachfolgend eine Übersicht der change in der Version 1.4. Die Kartenerweiterung, neue Ortschaften, Erlengrund und Bucheneck, die Linienerweiterung der 318. Die 318 verkehrt nun bis Erlengrund Rathaus und bedient auf dem Weg dazwischen den Haltestellen Bucheneck, Kornacker, Erlengrund Kloster. Achtung, aufgrund der Linienerweiterung mussten die Hofdateien geupdatet werden. Die Bad Hügelsdorf Hofdateien für Bussen von Drittanbietern müssen gegebenenfalls manuell erneuert werden. Ein neues Corona-Event gibt es auch und zwar passend Halloween. Ein komplett neues On-See-Erlebnis mit Extralinen inklusive Musik und Sounds. Bitte zusätzlich Instruktionen aus den diversen BRD-Informationen oder Infoquellen beachten. Ein Chrono-Event-Konzert am Dinopark. Befördert massig Fahrgäste zum großen Konzert am Dinopark und genießt in euren Pausen ebenfalls ein Rock-Konzert unter den Köpfen der Dinos. Ebenfalls ein neues Chrono-Event-Unfall Bucheneck. Die 318 muss hier einen Umweg fahren, da Bucheneck nicht direkt über den Sportflugs Platz äh, erreichbar ist. Neues Grunde-Event ist der Winter. Die Straßen werden passend zum Winter verbreitert. So finden Sie nun äh, Schneeleitstäbe und den Leitpfosten und Warnschilder für Glatteis wurden äh, zur Straße gedreht. Neue KI-Linien, verbesserte Sortierung der Objektstrukturbäume im Editor, um Modding zu erleichtern und Gestaltungsverbesserung an verschiedenen Stellen. Ebenfalls wurde hier noch die Visiere der Feuerwehrleute sind jetzt nun durchsichtig, Texturüberarbeitung für Winter und Herbst sind jetzt da, Lücken in Wäldern durch welches im Herbst ins Nichts gesehen werden konnten, geschlossen, schwimmende Gräser an diverse Stellen in die Erde gepflanzt und aktualisiertes PDF-Dokument, Haltestellenfahrplan, Fahrpläne, Linien und Routennummernlisten und vieles mehr. So also das neue Update 1.4 von Bad Hügelsdorf. Kommen wir mal jetzt wieder mal zu dem Flight Simulator. Am 25. Oktober wurde Schönefeld zum BER Terminal 5. Am 31. Oktober hat das Terminal 1 das BER eröffnet. Am 7. November endet der Linienflugbetrieb in Tegel. So langsam sich sich kann man beim Flughafen Berlin-Brandenburg auch von einem Flughafen im eigentlichen Sinne sprechen. Wann sollte noch einmal die Eröffnung sein? 2009? Herbst 2010? 30. Oktober 2011? 3. Juni 2012? 2. Halbjahr 2017? 2018? Ja, es wurde Oktober 2020 und auch die Kosten stiegen in die Höhe von den anfangs geplanten rund 2 Milliarden Euro, sind wir Stand heute bei 7,1 Milliarden Euro zum Vergleich. Dafür könnte man den Berliner Hauptbahnhof ganze fünfmal bauen. Für die meisten Flugsimulationen erschien der Flughafen Berlin-Brandenburg bereits Jahre, eher als die Eröffnung in der Realität. Und so feilt Publisher Aerosoft die Eröffnung des Flughafens BR mit einer Aktion. Anlässlich der offiziellen ber öffnung am 31.10.2020 erhalten Sie mit dem Aktionscode BER2020 25% Rabatt beim Kauf einer Aerosoft Berlin Brandenburg Berlin tegel -Szenerie. Gültig bis einschließlich 8.11. nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und nur solange der Vorrat selbstverständlich reicht. Solltet ihr also jetzt auch eine Runde vom Flughafen Berlin-Brandenburg oder zum Flughafen Tegel fliegen wollen, dann könnt ihr bei diesem Angebot zuschlagen. Mehr Infos dazu gibt es in der Videobeschreibung. Und wir bleiben gleich bei den Sales, denn... Jetzt geht's los und zwar hat äh, Dovetail Games einen äh, ja, neuen Sale wieder hier am Laufen. Nun könnt ihr wieder richtig sparen, denn aktuell gibt es auf der Plattform Steam auch einen Halloween Sale. Ihr könnt bei OMSI 2, dem Train Simulator, Train Simulator 2 oder den Produkten von TMS Studios, Fernbus und Tourist -Bus Simulator bis zu 70% sparen. Der Sale geht bis zum 2. November 2019 in der mitteleuropäischen Zeit. Also unbedingt mal... Vorbeischauen, vielleicht ist ja noch das ein oder andere DLC für euch ja noch verfügbar, welches vielleicht euch ja noch fehlt. Und das ist nicht alles, denn auch 3D-Zug veranstaltet ein Halloween-Sale. Nur noch heute, am 1.11. erhaltet ihr mit dem Rabattcode Halloween20 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Hier heißt es, Devise wieder, wer sparen möchte, sollte schnell sein. Also nur noch bis heute könnt ihr wundervolle Add-ons von 3D zu kaufen. Hier absolutes Highlight der ICE 1. Wirklich Schmuckstück. Da solltet ihr vielleicht mal vorbeigucken. Und damit endet denn auch unsere News wieder. Ja, ich sagte ja, es ist ein bisschen was zum Lesen gewesen. hoffe, dass ich nicht ganz so schlimm war mit dem Verlesen. Ein, zwei Wörter waren dann wieder mal bei. Aber nichtsdestotrotz, es ist jedes Mal eine Freude, hier euch unterhalten zu dürfen mit unseren ÖPNV-News. Immer wieder sonntags. Und vielen Dank auch für den netten Kommentar. Wenn man mein Video hier am Sonntag sieht, weiß man ganz genau, den nächsten Tag muss er in die Schule. <lacht> Dankeschön dafür und nächste Woche wird es nochmal ein bisschen größer, denn ÖPNV News wird 100 Folgen alt. 100 Folgen ÖPNV News solltet ihr unbedingt mit einschalten. Würde ich mich mega darüber freuen, wenn wir zusammen die 100. Folge ÖPNV News hier feiern. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch alles Gute, eine ruhige Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss.